Got a, lot of of Nama, that's a lot of Hey, oh, Gizzo, Zappa. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Dio Dinji Live auf Twitch. Ich reagiere mit King Drohe auf einen guten Chassin. Er hat auf unser Video reagiert, indem wir auf seine Season 8 Kollektion reagiert haben. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was er zu sagen hat über uns. Ich kann nur sagen, ich küsse euch. Allen die Herzen, allen die Augen. Gibt keinen Grund auf Stress, okay? Also, let's do it, man. Let's have a look. <lacht> okay, gut, Droje, dann würde ich mal sagen, wir schauen mal rein, gucken, was da abgeht. So Beim guten Ding Justin. Ist das. Ja. Was Aber ich halt auch nochmal sagen Spaß. möchte, natürlich, ja, ich habe das, natürlich habe ich was gesagt hier wegen der Community, wegen Corona, wegen Fieber, Hirn zerschmelzen, wenn man sich das kauft und so <lacht> Geschichten. Aber Bruder, ich küsse doch, wie gesagt, eure Herzen und Augen. Das ist doch nicht ernst, Alter. Das ist doch nicht ernst, Mann. Aber ist okay. Wir haben auf das Artwork so und auf das Design, dass er draufdrucken gelassen hat, auf das, auf die Pullover und auf die Weir reagiert, wie er seine Weir, ähm, oder seine Raws verändert hat, beziehungsweise die Jacken designt hat und das hat uns einfach nicht gefallen, ist halt so. Was wollen wir machen? Das ist ja auch ja. nur unsere Meinung, ne? Ist, ist unsere, unsere Meinung. Meinung, wenn ihr eine andere Meinung habt, dann ist es halt so. Aber das wir gucken jetzt mal, was okay. er dazu sagt. Ich würde mal sagen, ich dachte go. Mal. Dann hat der Peso-Boss mir ein Video geschickt. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Er meinte, du musst es dir auf jeden Fall reinziehen. Das Video ist von Deo Dingy. <lacht> dingy. Bruder Dingy, so sieht's aus, Alter. Es geht ja er hier rein er mit Dingy, aber er hat korrigiert. Ja, korrigiert. Sehr nice. Ich weiß nicht, Reaction: Justin, Peso Season 8 hässlich mit Ä King Troje. Peso Boss, das geht hier auf deine Kappe. Also, an der Stelle, bevor es losgeht, muss ich ja sagen, <lacht> ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir in der Reaction von Justin reinkommt durch das Video. Also, ganz ehrlich. Ja, absolut ähm, nicht, absolut nicht. Ist schon, so, äh, schon speziell, muss man sagen. Ne? Also, gerechnet okay, habe ich damit nicht schon, und deshalb umso gespannter, was, was ist hier passiert. Was erwartet uns hier? <lacht> was, was erwartet Season uns vielleicht? hier? <lacht> <lacht> ja, auch Streamer, ja. <lacht> <lacht> Kennt jemand den? Also, zieht ihr euch den rein? <lacht> <lacht> Die Front Season 8, genau. Ja. so tatsächlich äh, Das Gegenstück vom letzten Mal an, von der Kollektion, da haben wir ja in Istanbul uns die Produktionsfirma angeguckt. Ach krass, okay, die haben sich auch schon in meinen Vlog reingezogen. Gut. Hammer, Hammer, so, so sieht's wohl. aus. Ja natürlich, ja, Hammer, natürlich. Was das hier für eine, äh, <lacht> ja, ja, ja. So für sieht's eine, aus, ne? Da haben wir... fashion fashion Session ist hier und <lacht> Okay. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt, was die sagen, also mit dem Titel. <lacht> ähm, kann das ja nur geil werden. Älter als mein Dad. Oh, no Frauen. <lacht> hey, das könnte ein Daddy sein, ja. Tatsächlich. Mal, Aber mal gucken, wie uns das gefällt, was er da produziert hat. Ich meine, jeder. Aber wie sein. kommen die beiden denn auf mich? Das sieht jetzt nicht so aus, als ob die sich jetzt hier in unserem Kosmos bewegen. <lacht> <schützen. lacht> <lacht> Das ist natürlich schon ein Ding. Das ist natürlich nur ein Ding. Wie kann der das behaupten? Wie ich kann der das behaupten, dass wir uns in diesem Kosmos nicht bewegen? Bruder, ja. was ist los mit dir, Justin? Ja, also ganz ehrlich, ich nur, weil bewege ich älter mich, bin, weil ich dein Daddy sein könnte. Was ist los, Justin? Bruder. Also hol jetzt. Fakt ist jetzt natürlich, dass ich mich. Äh, was was seinen Moin, Style angeht, wir sind nicht in dem Kosmos, dass wir so viel Geld haben wie er. Wir sind nicht in dem Kosmos, das dass wir eine das eigene richtig, Kollektion ja. haben. Aber wir sind im YouTube-Kosmos ziemlich gut vertraut. Und natürlich kennt man doch dann, dann Justin. Und so ich schaue Justin auch aktiv an, tatsächlich auf YouTube. Und wie gesagt, ich habe. Nichts gegen Justin, überhaupt nichts. Absolut nicht, absolut nicht. Also das haben wir schon, äh, ich habe auch eine Reaction ja. schon gesagt, eine volle Reaction, die bei King Drohe zu sehen ist, dass man ja sagen muss, er hat so viel erreicht mit seinen jungen Jahren. Ja, das muss man erstmal erreichen, klar. was er erreicht hat in seinem Alter. Ja, definitiv, so ein Ding ist es. Definitiv. Und äh, von daher äh, gibt es ja gar nichts. Aber wie gesagt, was YouTube-Kosmos angeht, zieh mir drin. Da kennen wir uns aus, auch und deswegen können wir natürlich auch Justin. <lacht> ja, auch ja. wenn ich älter bin. Aber ich mache das schon ein paar Jährchen, zwar ohne Erfolg, aber Bruder, das ist ja was anderes dann. Ja, also, wir sind aber auf jeden Fall auf dem Punkt, was das betrifft. Ja. So, Justin. Also ich küsse dein Herz, ich könnte dein Daddy tatsächlich sein. Mich würde es aber echt interessieren, wie alt dein Daddy ist. und dann kommt man Nee, nee, er hat doch, der hat doch, der hat doch ähm, im Chat jemand geschrieben und er hat darauf geantwortet. Achso. Okay. Ja, okay. ja, das hat er nicht selber okay. gesagt. Ja? Okay. okay. In der YouTube-Bubble sind wir drin, deswegen. Oh, auf jeden Fall. Definitiv. Geschmack, also auch wenn man kein Mode- oder Fashion-YouTuber ist, hat man eine Meinung zum Thema und ich denke deshalb können okay. wir jetzt gerne mal reingucken, das ob es uns zusagt hier für die Preise. Mal die mal... Aussagen werden noch krasser, sagt der Peseboss. Okay. <lacht> die sind so 90 Euro oder so für ein Pullover oder was? genau <lacht> ja. <lacht> so ist 80, 90 Euro für die. Schon stabil auf jeden Fall. Gucken wir mal rein. Peso du. Hat er da Wandtattoos oder Graffitis an seiner Wand? <lacht> ah. Wandtattoos, <lacht> den Wandtattoos. Ja, hier passt ich auch hin, super. Also er hat selber ein wildes Outfit. Auch <lacht> Das also Oberteil ist anscheinend auch von Peso. Nein, das ist von Kapital, Lieber King Troje, Also falls du jetzt nachkaufen willst, kann ich dir gerne mal den Link senden. Für, Sehr aber wild. das wäre bei mir direkt im Altkleidersack. Im Altkleidersack. <lacht> okay, verstehe ich. <lacht> ähm, ja, was soll ich jetzt sagen, der labert uns wieder recht viel, aber... Äh <lacht> <lacht> Bro, das ist ein Video von mir, natürlich laber ich da viel. <lacht> der Lader hier von, von, von limitierter Stückzahl, dass man niemand anderen sieht auf der Straße oder whatever. Ähm. Das ist ja schon traurig, oder? <lacht> Was? Will man das wirklich riskieren? Soll es wirklich darum gehen, dass man niemand anderes sieht? Weil man will ja eigentlich ja erstmal ein Brand haben und nicht jeder kennt das. Ich denke mal, die wenigsten kennen Peso. Ähm. Also ich kann das nicht bis... Ähm. Okay. Ja, gut, ist ja... Legitim. Ja, also... <lacht> Von daher, wie, was bringt es, äh, wenn es niemand sieht? In erster Linie wäre es auch wichtig, dass es so viele wie Leute wie möglich sehen. Stimmt. Stimmt, er hat mich auch geöffnet. Und tragen, <lacht> damit es einen Ruf hat. Und wenn er dann eine Limited Edition rausbringt, dass man sagen kann, okay. okay. Stimmt. Okay, dann mache ich es jetzt so. Ich drop immer übelst viele Sachen, damit Peso erstmal in der Branche Fuß fassen kann. Und dann, wenn Peso irgendwann mal vielleicht... Ein paar mehr Follower, dann mache ich limitiertere Sachen. Okay, danke für den Tipp, Bro. Hops genommen, Bruder. Oder ja, da ja, hat er mich genommen. jetzt aber ganz schön fies äh, angegangen. Ja, das <lacht> Aber es ist okay. Wir können ja darüber lachen. Ne? Er, ist ja, er ist ja auch er ist ja bis jetzt noch sehr, äh, sehr äh, amüsiert über die ganze Situation. Muss man ja ganz klar und deutlich sagen. Also bis jetzt ja, hat er auch noch niemanden aufgefordert, auf uns loszugehen oder so. Guck mal. Er nimmt es sportlich. Er nimmt es wirklich sportlich. Er ja. Noch. Also, wir, wir ey, die, die sagen ja, die gucken mal, auf welche Position er ja auch ist. Ähm, genau, genau. Er hat ja von, von den Followern und Abonnenten her, ist doch ähm, meilenweit von uns entfernt. Ähm, also alle ja, Ehre, dass definitiv. du auf die Zeit investiert, dieses Video anzugucken von uns. Ja, ja das ist das Erste. Absolut. Und jetzt überleg mal, wenn mir in der Position wäre und irgendjemand anderen ähm, reagiert auf das Video. Ähm, mal ganz ehrlich, würde ich ja auch nicht ernst nehmen. Von daher ganz äh, voll in Ordnung. Aber ich muss sagen, es amüsiert mich wirklich sehr, das anzugucken, weil er das halt wieder mit ja. seiner typischen Art äh, macht. Und deswegen gucke ich seine Reacts auch gern an. Und Richtig. auch wenn er auf uns reagiert, muss ich sagen, äh, sehr lustig, sehr lustig. Finde ich gut. Absolut. <lacht> wow. Guck mal, der trägt Peso, aber der trägt die limitierte Auflage, die extra speziell ist. Ja, ja Mann. Mann, das ist eine krasse Idee. Aber was, was äh. Guck dir den an, und du, was ist Peso, Alter? was ist denn das? Oder, Hat Hat für den Euro nicht gereicht oder was? Weißt du? So. <lacht> Hat's für den Euro nicht gereicht. euro -Klo. <lacht> neue Kollektion, out now. <lacht> Bin mal gespannt. Also, es ist jetzt auch nicht wirklich viel, was da hängt. marketing done, ja. Um ehrlich zu sein, also... Ja. Also, gerade die Aufdrücke, die ich da sehe, auf den Ärmeln und so weiter, die erinnern mich eher an äh, Tschechien. Ähm. Tschechien? Oh, du hast doch gar nicht die ist cool. Äh, <lacht> Slotti klo hatten wir aber auch schon mal, ne? Ja, ja, genau. Hier ähm, Marketing, anstatt ähm, als hochwertige Ding, Aber wir gucken uns das mal an. Wollte ich gerade sagen. Also, die sind ja schon wirklich sehr, sehr, sehr, sehr am Shooten hier. <lacht> <lacht> okay, Hätte niemand mein Video machen können? Also zu dem Thema muss ich sagen, da habe ich bei Together verpasst, ähm, den Regler hochzudrehen und deshalb war das Video tatsächlich leiser als gedacht. <lacht> <lacht> Der Hoodie, ähm, Ja, also mir persönlich sagt er nicht zu. Ja, das ist ja in Ordnung. Also muss ja jetzt halt an nicht gefallen. Siehst genau. Ähm, dann, den Namen lese ich jetzt Justin. mal nicht vor. Danke dir dennoch für deine Donation. Ola. Ja, links, und, ein links und rechts äh, auf dem Ärmel, das Zeichen, dann vorne, hinten auf der Brust nochmal, also ich, ich hätte es jetzt für... Ja gut, bei ihm ist hier ja auch auf dem Ärmel ein Zeichen und auf der Brust. Cool empfunden. Ja Bruder, aber Moment, Meinung. mach mal Stopp, Moment, das muss man mal klarstellen, ja, also Justin, mein guter Justin, das was ich da gerade trage, das tragen Rennfahrer, aber ich glaube, das muss ich dir nicht erklären und dass da Sponsoren auf den linken und rechten Ärmel draußen, vorne auf der Brust und hinten auf dem Rücken, das ist wohl selbstverständlich und das sollte nun mal jeden erdenklichen Mensch eigentlich ähm, zu verstehen geben, was das für ein Teil ist. Ja, das ist ja keine Kollektion, äh, Season 9, 8, 10 oder irgendwas. Das ist einfach, tja, ein Sponsoring, nennt man sowas. Das solltest du eigentlich kennen, mein guter Justin. So, machen wir weiter. Das, was in der Mitte ist, ist mit wohl sein Label. Das hier ist mein Label, ja, ja. denke ich mal. Wenn man das entweder links oder rechts hm. auf der Brust ein bisschen dezenter gemacht hätte. Okay. Peso, was kannst du mitschreiben, dann äh, überlege ich für die nächste Kollektion, dass man vielleicht nochmal sowas macht, aber dann halt wirklich... Dann halt küss äh, ich dein Herz, Bruder. <lacht> <auf die Justin. lacht> dann küss ich dein Herz, Justin. Justin. Okay. Ja? Und ähm, ja, man jetzt unbedingt links und rechts noch, das Zeichen von ihm da drauf ballern muss. Schwierig. Ja gut, das ist jetzt nicht sein Logo, das ist ein Zeichen, das ist nochmal ein Artwork. Achso, äh, ein Artwork, genau. Hat er recht. Ist, Artwork, ist ja auch nicht mein Logo. Artwork, so, okay, okay, das okay, halt okay, mit okay, okay, auf, okay. auf den Peso ähm, kommt, äh, auf dem Pulli ist, ne. Ist ein Artwork. Ich dachte wäre jetzt, wer von ihm... Levin, vielen Dank ja. das, Logo. Nee, das ist das Artwork für die Kollektionsreihe. Mhm. Also der oben ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr im Thema drin als der untere. Aber der untere, also jeden ist jeden wirklich Fall. komplett lost. Ähm, <lacht> Dankeschön, Justin, vielen Dank <lacht> Äh, kann nicht mit Leben, kann nicht mit Leben. 8, aber ähm, wie gesagt, es, es, es sieht halt auch einfach so ähm, <lacht> random auf die Ärmel draufgeklatscht aus. Es sieht jetzt nicht <lacht> aus, als wäre es eine Position, wo man sagen kann, es kommt cool oder äh, was spezielles. dann ist es nur noch ein Print, es ist nicht mal gestickt. Mhm. Ja. Ah, okay, ja gut, es ist nicht mal geschickt sondern es ist nur ein 3D-Print, etwas cringe. <lacht> <It> is, ähm, <lacht> Das ist ein schwarzer <lacht> Hoodie mit, mit ein paar Prints. Ja. Gut, also er hat ja jetzt einen grauen Hoodie mit einem grauen Print an. <lacht> <lacht> I don't get. Cool, also das ist jetzt nicht so. Ja. Ja. Ja. Der, der ist ja vom anderen Planeten, so sieht's aus, okay? Logge. <lacht> <lacht> okay. Ja, also seltsam. Ja also wir gucken weiter, was noch kommt, aber bisher äh, haut's nicht weg, ne? Ja, nee. das war halt bisher schon der erste Hoodie und der hat noch mal bisher nicht weggehauen. Naja, also bis jetzt das ist äh, eher, ähm, ja, ja, so ein Standardding. das tut mir leid, dass der untere so enttäuscht ist. Ich wir müssen nächstes Mal ein bisschen mehr abliefern. Ähm, Marco, äh, wir gucken das jetzt nochmal an. Die Sache ist nämlich jetzt die, ich habe ja auch in der Beschreibung vom Video geschrieben, dass, es, ähm, dass die Reaction extrem gekürzt ist. Und das Video, das er jetzt anguckt, ist extrem gekürzt. Ja? Ähm, auf der vollen Reaction bei King Troje auf dem Kanal. Da nehmen wir uns viel mehr Zeit. Die, die Reaction, die wir ja da gemacht haben, die geht ja ging über eine Stunde oder so, oder? Noch länger, die war schon ziemlich lang. Die, die war eine Stunde, anderthalb Stunden oder so. Und das habe ich auf 14 Minuten Runde gekürzt, äh, weil es einfach zu lang ist. Und ich dachte, das guckt doch eh keiner an. Ja, ich dachte, das guckt eh keiner an. Aber für die äh, Leute auf YouTube, äh, die mir folgen oder so, äh, die meine Reactions, die äh, gefragt haben, ob ich nochmal Reaction mache und so weiter, habe ich gedacht, hau ich es raus. Ja. Ähm, hab, hätte jetzt nie gedacht, dass da so eine Reaction kommt vom Justin und so eine Reaktion und so weiter. Ja, Aber die, Grund, die grundsätzliche Meinung zu der ähm, Season 8 äh, hat sich nicht geändert und die wird sich auch nicht ändern, nur weil Nein, jetzt absolut, ein Hate drüber absolut. schwappt oder sonst irgendwas. Nur, dass ihr versteht, ähm, wie gesagt, müssen. Kleine YouTuber und kleine Streamer und äh, deshalb, wie gesagt, machen wir unser Ding für die Leute, die es interessiert bei uns ja oder auf YouTube und eigentlich nicht für die breite Masse oder sonst irgendwas, ähm, aber wir sind halt echt und ehrlich. Wir sind keiner, der jetzt damit der halt Justin leben, ne? nimmt, wir sind jetzt niemand, der äh, nur weil wir den Justin feiern jetzt unsere Meinung zurückhalten und äh, Arsch kriechen, wir kriechen bei niemand Arsch oder sonst irgendwas, dafür stehen wir zu weit im Leben. ja. Ähm, und deshalb haben viele Leute Probleme damit und verstehen es nicht, dass man seine Meinung sagt oder was nicht gut findet und das ist mir nicht gewohnt, weil jeder auf YouTube, egal wie man anguckt, der kriegt auch nur beim anderen in den Arsch. Ja. So sieht's, aus, so sieht's und des, aus. Und deshalb seid ihr das nicht gewohnt? Ähm, und die anderen sind Fanboys, äh, die leben eh außerhalb, vom, außerhalb von ihrem Teller, sehen die eh nichts. Ja, und sagen, wir hätten keine Ahnung. Das ist halt das. Ja, so ist es. Natürlich, halt. natürlich. Man muss, man muss schon sagen. Also von Mode, ähm, ich weiß nicht, ab wann man Ahnung hat. Hat man erst von Mode Ahnung, wenn man selbst Modedesigner ist? Oder hat man auch Ahnung, wenn man sich das kauft, was einem gefällt? Also, ich weiß ja nicht, aber. Wie gesagt, für mich ist das jetzt ein bisschen alles ein bisschen äh, zu drüber gerade. Und ähm mir fällt da auch großartig nichts mehr zu ein. Ja, also wie gesagt, ich habe nichts gegen Justin, absolut nicht, das kann ich immer wieder betonen. Das habe ich auch in dem anderen Video, wenn man den, das volle, den vollen Livestream oder die volle Reaction von uns sieht, dann sieht man ja, dass ich tatsächlich da äh, nichts gegen ihn äh, kommen lassen würde oder sonst irgendwas. Ja, und wie Dio auch schon gesagt hat, äh, was er in seinem Alter erreicht hat, das ist alle Ehren äh, ehrenwert. Ja, da muss man jetzt mal hinkommen. Und hier ist auch nichts mit Neid oder sonst irgendwas. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Ja. Jeder von uns beiden ich und Dio, wir stehen fest im Leben. Ich bin selbst Familienvater. Bla bla bla. Muss ich auch gar kein Fass aufmachen. Aber es geht doch nur rein raus um die Collection. Und die gefällt uns einfach nicht. Fertig. Ja? Und wir sind ehrlich. Wir sind einfach real. Ende. So. Yalla, weiter geht's. XDO Dingy Reworked Collection. Ja, Zoom. Ja, das wäre doch was. <lacht> ja. Ja. ja, absolut. Ja. Das passt ja gar nicht hin irgendwie. Ist doch voll random da drauf geklatscht. Also mir gefällt das nicht. Das sieht aus, wie du gesagt hast. Hm. Du C &A und, ähm, würdest du in C&A laufen und würdest dir einen normalen Hoodie holen, ne? Ja. Also das, ich, ist doof, das ist jetzt doof, irgendwie. Ja, ich, ich, es sieht aus wie billige China-Ware. Wir haben in der Produktion gesehen, so, oder, dass es das hochwertig ist genau. <lacht> <lacht> aber aber es, <lacht> es sieht schon, es sieht schon sehr, ähm, es sieht schon eher schrille Aktion. Ne, wir wollten es jetzt mal nicht runter auf Kick gehen. Nein, nein, nein, nein. nein. nein, nein, nein, nein hey halt. Bro, was sind die denn hier so am Fronten? Ja. Aber das, das Artwork, ist, ist, ist, ist halt Bro, ist das ist abnormal fresh und es ist mal eben nicht, wie das jeder macht, einfach den Ärmel runter, sondern Justin. Mach doch bitte mal was, was bisher noch keiner gemacht hat. Hm? Habe ich das hier nicht runter, sondern gerade gemacht? Und ich fand es sehr hart. <lacht> das Gute ist jetzt, wir hören jetzt noch mal kurz das, was er dazu sagt und ähm, vielleicht ja. der Gedanke, was er dabei hatte, ähm, in dem Bereich es das anzusetzen, dass er da was anderes machen wollte. Ändert nun nichts daran, dass es wie gesagt sehr random aussieht hier vom Ärmel. Absolut. Ähm, ja, und absolut. das Artwork kann man besser zeichnen und den Übergang kann man auch besser machen und der Ausschnitt wenn es jetzt von ihm so gewollt ist und damit zufrieden ist, man sieht ja von der Reaktion ähm, auf unseren Videos, dass die Leute auch davon überzeugt sind und es gerne kaufen. Absolut ist ja auch völlig okay. Und dann hat er ja von seiner Seite alles richtig gemacht, äh, so aber ich aus. denke, es gibt genauso viele, denen es genauso wenig gefällt wie uns. Äh, ob. ob da jeder so ehrlich sein mag, dann in der Öffentlichkeit oder nicht, das ist die andere Frage. Aber wir lassen uns da nicht einschüchtern. Ja, absolut es nicht. Es bleibt so, wie es ist. Was soll ich sagen? Ja, ja. Aber, aber so vor allem ist es ein Kreis und der <lacht> Ärmel ist lang. Also wenn dann geht, macht man noch was längs. Stimmt. <lacht> oh Mann. Das muss für Arsche sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ernst. <lacht> Man, so ein Mann, es kam schon <lacht> einer fast auf den Höhle, <lacht> oder? Ja. Ja. Einer hat, ja, einer hat es geschneit langsam. Kennen? Ist das ein Witz? <lacht> was? <lacht> ich weiß nicht, ich, mir kommt das schon sehr ernst Ach Das war nicht wirklich, äh, so. Ja, ich habe. Es ging nicht darum. Ich habe ja auch gesagt, dass es mir nicht <lacht> gefällt, was er hat. Ja, ja. Aber da ging es um was. die Qualität vom Stoff, von Textilien mhm. und von, von der Produktion. Und ja. die war, ist meiner Meinung nach stimmig. Aber das ja, ist aber wenigstens was. Okay. Seht ihr? Und weil, weil viele geschrieben haben oder gesagt haben, wir würden die Qualität schlecht machen, das stimmt ähm, hier, nicht. hier ist dann nochmal der Beweis, ich habe gesagt, die ist stimmig. Das, was wir beurteilen konnten von der Produktion, ist die Qualität stimmig. Ihr könnt einen C&A Pulli kaufen, äh, vom Design her, aber wenigstens eine gute Qualität. <lacht> Peso. Das machen wir für euch. Ergebnis. Das Ergebnis. Das ist halt einfach nur... Bisher... Er hatte sich nach dem Vlog so, so die Quali gesehen, die geile Produktion, hatte sich so gefreut auf den Stuff und jetzt wird er so enttäuscht, der Arme. <lacht> <lacht> ja ich halt es so, Alter. Ist real, ne? Ja. I don't know. Ja, ist auf jeden Fall. Schauen, an, also ja. wenn, wenn der, der Stoff wirklich gut ist und der Schnitt und ähm... Das Genäde gut ist, dann ist es halt echt ähm, gerastet, dann ist es weggeworfene Qualität, weil äh, so also ein Print. Ja, dann kann er sich ja wenigstens die Raws kaufen, da ist ja kein Print drauf. Absolut. Und das finde ich halt mittendrin, also ist jetzt so meine Meinung, ich finde das mittendrin nicht unbedingt toll. Ja. So mitten auf der Brust. So. Und das sieht auch. Das klingt, der Arme, der klingt <lacht> wie, so, wie so ein enttäuschter Meister, der so. Sein Lehrling, so der, sein Gesellen, so der setzt ihn so ein so Stück das vor und der Meister guckt sich das an und denkt so, oh. guck mal, das sieht hier das sehr billig äh, aufgedruckt aus. Das, in das ist richtig traurig, ne? Mann, der haben. Auch P, zumindest schön äh, als Stick. Ja. Äh, also, also schön und dezent auf der Brust und. Ja, das hätte besser gepasst, ja. Also ist sie. Eben Justin. <lacht> mhm. mal, wie oft. Den Pulli wächst du vielleicht gefühlt 10, 20 Mal, dann ist das weg. Ja, ja stimmt. <lacht> das ist, ist geil, Ich habe ja, hab ja, hab ja das Angebot Geltlich. gemacht, Geltlich. Ja, ich schicke mir so einen Pulli rüber und ähm, ja, wir waschen den. Und wenn ich das live auf Twitch laufen lasse, wir waschen den, mal sehen wie lange es aushält, weil ähm, ich habe auch schon einen Pulli mit 3D-Druck äh, drauf gehabt und auch von einer sehr bekannten Mage, auch, auch sehr teuer gewesen und ich sage dir, nach gefühlten 30 Wäschen war der Print Langsam, aber sicher hat er gebröckelt. Wenn deiner natürlich hält, Justin, dann kuss auf die Nuss und hast alles richtig gemacht. Aber das will das ich sehen. Ich will Beweise sehen. Ich will Beweise sehen. Okay? Nicht lachen, Justin. Beweisen. Das hast du aber überall, wo was draufgedruckt ist. Also ja. Was? Aber meine Nike, äh, mein nike ja, Nike, ist das, das haben so wir so ja schon oder? das Thema. Ja, nike ist Nike, da müssen wir nicht diskutieren. Ach so, okay. okay. Nein, aber kann ja sein dann ist dann ist das einfach weg Nein, das ist auch tatsächlich hell. Ja, man weiß <lacht> jetzt nicht das kommt ja nicht. aber man stellt trotzdem schon mal Vermutungen auf jetzt nicht aber es sieht sehr weil er hat ja unten an, an der Tasche ja auch noch mal irgendein Schild wenn da ein Schild das hier das peso Metallschild so drauf steht ja, ja. Also dann ist es komplett lost ja, ja, da ich lost, ja, ja. das Schildchen da unten dass sie sparen können <lacht> weil das sieht sehr also ich weiß nicht ich bin ja auch kein Modedesigner, Mode aber. Der gefällt mir mein Toyota-T-Shirt aber tausendmal besser. Ja. Dann hat doch jeder was, was er mag. So, machen wir weiter jetzt. Wir machen weiter. Ja, das war nur ein Random-Gag, aber das hat er mir auch nicht geschafft. Da ist auch schon wieder so ein Schild drauf. Das ist ja, ja. überall drauf. Och, Mann, ey. <lacht> mhm. Und jetzt kommen noch die Engel und Teufel. Ach, Mann, ey. Die gehen wenigstens äh, längs den Arm runter und nicht quer. Ja, das ist recht. Ja. Der Ton ist Oder? bei dir auch gut. Anna. Wenn es wenn bei dir so gut läuft, wie man da gesehen hat, hier Privatcheck. Nein, das ist doch so nicht meiner. Ich bin und muss da erstmal meine Marke aufbauen. Ich muss da erstmal viel verkaufen, bis ich irgendwann mal limitierte Sachen machen kann. Äh, äh, Riesen, Auto. <lacht> ähm, ja, Limousine und so weiter, ja, und Mr. Beast hat wenigstens einen Ton, Mann, das hätte er sich doch le le leisten können, hier ja. der Ton ist so, so schlecht. Konstantin, nächstes Mal besserer Ton, bitte, ne? Also, ähm, für das Geld, Bruder, kauf dir mal Equipment und biete deinen Zuschauern ein bisschen Qualität hier, Alter, was ist denn los mhm. mit dir? Ja. ja, minimaler Einsatz, maximaler Ausbau. Nächstes Mal Blockbuster-Qualität, okay. Äh, das wollen wir den... aber sehen, Justin, das wollen wir mal sehen. Nächstes Mal Blockbuster-Qualität. Du hast... Lass mein Wort. Beim nächsten Mal besserer Ton. Ich bin gespannt. Oh Mann, schon wieder. Der Druck sieht nicht gut aus. Warum denn? Warum? Justin, warum? Ich muss das mal kurz verstehen, Bro. Das sieht doch absolut wild aus. Nein! Nein, nein. Ja, aber dann hau das Ding mal in die Waschmaschine, Bruder. Ich will das sehen. Justin, ich küsse deine Augen, schick mir so ein Ding rüber. Und dann werden es sehen. Wenn du überzeugt von deiner Qualität bist oder zumindest von dem Druck, ja, die, der Stoff ist ja Top-Qualität, aber hier ähm, ne, von dem Print, was du da drauf gedonnert hast, schick mir eins rüber. Wenn du das machst, dann war ich stehen. Ja, und wenn der wirklich hält, dann nehme ich alles komplett zurück, ja, zumindest was den Aufdruck betrifft. Wie er so seinen Kopf schüttelt. Der oh Mann, der Engel. Das ergibt auch gar keinen Sinn, dass ein Engel eine Schlange hält. Und das sieht man ja, sieht man ja hier, wo der, wo der Engel die Haare oder den Schwanz ja, hält ja, und, ja, nach, ja, und nach. Ja. dann sieht man ja noch die Umrisse, also mhm. irgendwer wer das ausgeschnitten hat, weiß ich nicht, wer das gemacht hat, aber für das Geld, was es letztendlich ähm, kostet, ja, 80, 90 Euro, so ein Hoodie. <lacht> nur ähm, meine Meinung, ich finde es sowieso nicht jetzt gerade hübsch. Also mhm. Pff, mhm. mir gibt das gar nichts. Ja, ja das stimmt. <lacht> Es ist nicht schön, klar, aber ich überlege auch dann vielleicht für mein Streaming-Setup, mir dann auch demnächst hier so wand zu machen und an die Schriftzeichen reinzuhängen. Ich, rein ich, ich, ich, ich schicke dir welche zu, Justin. Ich habe glaube ich noch welche im Schrank. Also äh, wenn du das auf so ein Hoodie äh, übertragen kannst, wäre ich dir echt dankbar. Ich kaufe alles leer dann, Bruder. Küsst dein Herz. Äh, Meld dich bei mir, ich hab da noch ein paar. No Wer austeilen kann, der muss auch einmal einstecken können. So sieht's aus, Justin. Ist auch Gar völlig okay. Also ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal einfach und das Scatter mein Level 1000 Mal geiler. Obwohl ich davon auch nichts besitze, aber ich glaube jetzt nur mal so zum Vergleich, <lacht> okay. mit der 1000 geiler aus. Ja, ist da. ja eine Ansichtssache. Ist so. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen. Ich wollte jetzt nicht mit meinem Bildschmerz reinkrätschen. Hm. <lacht> ja, ich wollte ich äh, dazu sage jetzt nichts. Ich konzentriere mich jetzt auf das, was ich jetzt hier sehe. Ich will es jetzt das nicht vergleichen. <lacht> aber ich muss, ich muss sagen, also es sieht nicht. Äh, äh, es ist schon mal ein bisschen, es passt besser auf den Ärmel, weil es, ist ein bisschen, äh, weil es jetzt natürlich ähm, <lacht> längs, äh, lang ist und ähm, ah, den ich extra noch mal. nicht mehr so ein komischer Kreis. Da bist du aber gerade mal so rausgekommen, Jasper. Warum haben die beiden Rentner eigentlich Twitch? Ich weiß nicht. <lacht> also der, der Siehst du, schon wieder eine Beleidigung, warum haben die beiden Rentner Twitch? Also nur weil wir älter sind, dürfen wir keinen Twitch haben, oder was? Also und wie gesagt, das, der, er, er hat, er, hat, er, hat er er, Genau, das war vom Chat, das hat, hat nicht diese ja, hat ja, ja gesagt, Ich rede ne? ja vom Chat, ja, ich, ja, ich rede okay. nicht von Justin. Ich rede ja red vom Chat. Ah, und so oh, ging es oh. ja in einer Tour weiter. ja. So wurden wir ja, wie gesagt, auf Insta und YouTube nur beleidigt. Und ähm, ja, das war aber ja. völlig okay. Wir können damit leben, wir können da gut mit umgehen. Hm. Ist noch okay. nicht so alt aus, aber keine Ahnung, ich würde vielleicht auch noch Twitch machen, wenn ich 50 bin. Das ist ein bisschen Ärmelroh. Danke, ich bin noch keine ja, 50, Justin. Aber, ähm, <lacht> ja, es, es, es sieht trotzdem random aus, irgendwie. Es fügt sich nicht ein, also für einen teuren, hochwertigen Pullover, wie ich nicht einfach nur so ein hart ausgeschnittenes ähm, Artwork da drauf geklatscht. Da will ich so ein bisschen, dass es in den Stoff übereingeht, reinfließt, so Übergang bisschen, dass es aussieht wie Qualität. Mach doch mal einen Übergang da rein bisschen. Ja. Aber ja, mach ich, doch ähm, mal. <lacht> ist schon. Der untere, guck mal, der ist so traurig, der schüttelt einfach nur seinen Kopf. Und ich. Wir ähm, <lacht> <lacht> <ist schon, lacht> haben ich, Linien ich, da. Also wie gesagt, so C und A äh, Drucks sind das. <lacht> Pese, was wirklich das Video, Geo okay. danke fürs Zusenden. Das haben wir gerne gemacht Justin, haben wir gerne gemacht. Justin, das haben wir gerne gemacht, wenn wir da, deinen Tag damit versüßt haben. Digga, digga, ähm, digga. Du hast unseren auch versüßt, ganz ehrlich, außer wie gesagt, von deinen Zuschauern der Beleidigung die waren drüber. Aber ansonsten, haben wir gerne gemacht Justin. Du holst den Hoodie und der hat halt mal einen Engel mit der Schlange drauf, ohne Bedeutung, jetzt in dem Sinne. Es hat ja keine Bedeutung dann jetzt bei so okay. Random-Klamotten, aber... Äh, ja, wir haben so einen Zufallsgenerator gemacht. Ähm, ich rede von Wesens Random Klamotten. Ist es der Adler wie sonst auch immer? Ist es ein Engel? Ist es eine Schildkröte? Und dann hat ähm, Random, Random, ähm, dann der Engel gewonnen. Ja, das hat halt keine Bedeutung. Versteht. So. Also Also ähm, was jetzt hier auch in dem Video fehlt, ist, dass ähm, im späteren Teil, das sieht man in dem Video nicht, man sieht ein weißes T-Shirt mit Blauen, mit dem gleichen Artwork, nur vorne drauf in Blau. Mhm. Und da fragt der King Droje, sagt es, was hat es mit Engeln und Schlangen zu tun? Ja. Und da habe ich das ja. nochmal erklärt in dem Video, dass es ja Saints heißt, ähm, so viel wie Heilig, ja, die Kollektion und dass deshalb die Engel drauf sind und dass Peso eben aus dem Mexikanischen kommt, die Währung und auf der mexikanischen Flagge der Adler mit der Schlange ist und deshalb auf der Kollektion die Schlange mit dem Engel verbunden ist. Also Peso, die Schlange, von der Flagge, aus der, Mexika aus der mexikanischen Flagge, plus der Engel, den Saints, heilig. Das habe ich ähm, in einem vollen Reaction-Video gesagt, also wir haben das aufgeklärt, warum das ist, ja, warum das da drauf ist. Also wir wissen okay. Bescheid. Ähm, nur das jetzt hier als Antwort, weil ihr ja wissen wollt, eine Aussage treffen, weil wir eine Aussage treffen sollen zu dem, was wir sagen, das wurde in einem vollen Video geklärt, das ist auch in dem Video nicht drauf. ja Also nur, dass ihr Bescheid wisst, so viel ist klar, warum Engel und Schlangen als Artwork benutzt wurden. Das hängt gar keinen Sinn. Was die Bedeutung jetzt dort da auf seine Klamotten, was das jetzt für eine Bedeutung haben sollte, auch wenn er da jetzt irgendwas mit... Mir fehlt da ein bisschen die Spucke, bin ich ganz ehrlich. Mir fehlt da ein bisschen... Wir äh, gucken so. oh, mal weiter, mir kommt mal weiter. Das Schild, Justin. Was steht auf dem Metallplättchen drauf? Hat er das schon gezeigt oder erwähnt? Da steht, glaube ich, Peso drauf einfach. Ja. ja, das ist doch überflüssig. Ich kann da nicht einem alles dick und dann noch ein ja. Schildchen. Also. Ja. Deo Dingi mit 5 Euro. Get on my Level zeigt mehr, dass du Get on my Level trägst. Das zeigt mehr Präsentation. Wie du hast gespendet? Ist das gerade der echte oder ist das nur so ein Troll? Ich weiß Das war nicht ich. Also, ich war, oh, okay. war nicht ich. Jetzt, jetzt darf ich schon. Jetzt, nee, jetzt Nee, nee, nee, nee, nicht. nee. Aber wie kann das sein? Okay. Wo steht denn das? Sieht man das irgendwo? Ne, nee, ich, ich es da mehr. Auf. Ja. Das gerade mein ist ähm. ja auch komplett überflüssig. hahaha, ha, ha. nee, ich sehe jetzt gerade nichts. Vielleicht nochmal ein Stück zurück oder so. Aber ist auch völlig egal. Das kannst du in Ruhe selbst für dich dann nochmal. Ja, ja, das kann ich nochmal für mich angucken, weil wie gesagt, also ich habe okay. da nichts reintonated für das. Ähm, das ist fake. Also I don't know, man. I don't. Also also wer da, wer da? I don't äh, know, man. Ich habe ja gesagt, die Kollektion <lacht> ist gut angekommen. Also entweder haben wir einen Vollschaden hier weg und und und. Ähm, ja, das glaube ich, glaube ich nicht. Doch, Justin. Die, die, die, die Leute, die das kaufen, die haben von Corona schon völlig aufgeweicht. Ja, ich glaube eher das. Ja. <lacht> das kann auch sein. <lacht> das war, war, war das jetzt <lacht> das? Ich habe das Scheiße das hab ich aufgepasst, Alter. Mein Gott, das war doch aber, das war doch echt purer, das war doch, das war doch Ironie, das hat man doch gespürt. Also gefällt mir nicht. Also. Pff. Zur ersten Jacke auf. Alles klar. Du Scheiße. What the fuck? Wie sieht die denn aus? <lacht> du Scheiße. <lacht> so, das, das war das, was ich sagen wollte. Das braucht, das braucht er ja gar nicht mehr weiter zu erklären. Also jetzt mal ganz ehrlich, das Ding sieht aus wie eine Hausmeisterjacke. Die hat ja überhaupt keinen Schnitt. Aber wenigstens hat er die Workwear-Thematik erkannt. <lacht> Ein Punkt für King Treue. Danke, okay. Justin, Bruder. abgeschnitten, die hängt wie ein Sack. und Oh, abgeschnitten. Okay, hier nochmal der Crop-Fit wurde auch erkannt. Super. Ja, also. <lacht> <lacht> Und da merkt man doch, oder wer uns kennt tatsächlich, oder auch wie wir das rüberbringen, da merkt man doch schon, was wir eigentlich damit meinen. Also, ich verstehe das nicht. Also, tut mir <lacht> ich meine, Justin nimmt sie ja wirklich mit Humor. Der nimmt wirklich mit Derjenige, der sich eigentlich angegriffen hätte, sich gefühlen müssen oder wie auch immer, der hätte normalerweise, aber selbst er nimmt es mit Humor. Ach du Scheiße. Ja, gut, dann, wie gesagt, das ist jetzt also eher was. Das ist dann hängt hier auch noch. Was ist das denn, eine Sicherheitsnadel? Eierlei, haben wir da kein Geld mehr für einen Eisverschluss? Ist angelehnt auf Carhartt, ähm, ja, auf Carhartt. Okay, auch richtig erkannt, auch, auch richtig Angelehnt auf Dickies eher, aber okay, weiter. Angelehnt. Mhm. Ja, meinetwegen. So Worker Clothes. Ja, close. Jo, okay, so langsam. Ähm, Streetwear-mäßig. <lacht> ähm, also. Äh, Danke, Arschloch, Bro. So, also würde ich jetzt halt sagen, so, es ist auf Carhartt angelehnt. Aber. Ähm, Hässlich. Auch einfach nur grau. Ist trotzdem hässlich. Pott ja. <lacht> <lacht> hässlich, man kann das doch netter sagen. <lacht> Was ich sagen wollte, ist, er ist 1,75 Meter und ähm, zeigt die Größen in S. Und das macht er wahrscheinlich nicht einfach aus Spaß, sondern weil wahrscheinlich die Kiddies, die ihn angucken, im äh, ES bestellen werden müssen. <lacht> <weil> <lacht> ähm, nee, das ist tatsächlich nicht der Fall. Das M und L sind als erstes immer ausverkauft. Okay. Alter. Immer ja, das, das, aber, das, das war aber ja, spezieller Franz oder? Alles in S. Weil aber jetzt stellen wir vor, die time, ja gut. Aber was soll ich, wenn ich S trage, die Sachen in L äh, vorstellen, damit man das, das neben mir viel größer aussieht? Also ich sollte jetzt ja schon maßstabsgetreu nehmen. <lacht> ja, überleg dir das mal. Das sieht aus wie ein Bademandel. <lacht> ah, jetzt weiß ich, wo die Heder der Bademandel hier haben. Jetzt Bademantel. weiß ich's. Null. Ja, das weiß ich <lacht> ja aber schon, Bruder, ich ja, immer, ganz ehrlich, ja, das, ja, ja. immer ganz ehrlich, jetzt oh, aber das kann man dann wirklich jetzt nicht. Ähm, das mit der Größe S, Alter, das sage ich ja mit so einem Lachen, ja, ja Kein, keine ja. ernste Miene oder so oder äh, was weiß ich nicht, Bruder. Aber ich verstehe schon, ich verstehe schon, das kann man schon so verstehen. Ich habe so gesagt, alles gut, Alter. Aber eigentlich. Ja, sieht, wie ich lach, Bruder, dass man das. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, egal, egal, komm, weiter geht's. Ja, aber die 13-Jährigen, die das kaufen, die haben noch, die gehen doch noch gar nicht arbeiten. Ich gehabt nicht. Wieder denkt Also wie gesagt, kein Thema, Ein Thema, wenn ihr <lacht> das mal nee, Ich weiß nicht, ob die Playhater sind, Bro, aber. Ich glaube äh? eher nicht, ich die sind einfach völlig fremd. ist okay, aber. Ähm, ja, <lacht> ja gut, äh, Geschmäcker sind verschieden. Ich okay. meine, in Corona. Das sieht wirklich richtig scheiße aus. Naja, ich sag mal so: Geschmäcker sind ja verschieden. Vor kann es einem nicht. Jetzt kommt mit dem Corona noch was, Bruder. Ja, sieht es öfters, dass man Fieber hat und Schaden bekommt und so weiter. Ja, okay, einer übertreibt jetzt. Sachen gut findet, die vielleicht ein gesunder Mensch nicht gut findet, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, wie zum Beispiel so ein Tattoo direkt am Auge. Ja, ja. Das richtig geil. Du bist jetzt auch gefrontet worden. Ach du Scheiße. Aber jetzt ist eine Bomberjacke? Das sah von mich aus wie so ein Trainingsanzug von den äh, also Anfang 20, 2000er. das, also das halt No front an Monte? Wieso denn No front Monte? Was hat der denn? Hab ich was verpasst? Port hässlich aus, Alter. Also das, also das ist halt so dick aufgetragen, die Taschen. Mit dem gleichen Stoff wahrscheinlich wie das ganze Hemd ist. Ja, hey, natürlich mit dem gleichen Stoff. Ach, Tattoo am Auge? Ja, das war jetzt. Ach so, das war deswegen. Nein, aber ich. Also, ob man jetzt hier eine Krone hat, die halt dahin passt, oder es gibt auch Leute, die tätowieren sich hier eine Träne hin oder so, oder es gibt Leute, die tätowieren sich was über die Augenbraue. Das sind so Tattoo-Ideen, die hat man halt schon mal irgendwo gesehen. Modern Fast Tattoos. Aber. Hier so rechts neben das Auge, so einen großen Klecks, weiß jetzt, wäre auch nichts für mich, aber vielleicht ist das einfach nur wegen Corona-Fieber und so, dass ich das nicht treffe. <lacht> <lacht> es könnte ja aber natürlich auch sein, dass ich ja ähm, Corona bedingt ähm, einen Hirnschmelz hatte und deshalb das, hier du gemacht habe. <lacht> das kann natürlich, sein. das kann natürlich sein. Es ja. war natürlich weit vor Corona, aber ihr wisst schon auf jeden Fall. Quatsch, lass die in Ruhe. Jeder darf seine Meinung sagen. Wirklich. Ich würde dir gerne mal was positives sagen, aber ich sehe es nicht. Bro, das ist doch unhatebar. Nee, ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich kann nicht um zu sein. Ich kann nicht mal irgendwo sagen, wow, das das fühl Ach du, ja, du, du oh, schreib du Scheiße. Nee, nee. Und die Sache ist, er sagt halt dass in so einem Toyota T-Shirt. Das T-Shirt finde ich jetzt nicht mal schlecht. Ich habe mir hier eins von Prada geholt. Das hat einen ähnlichen Look wie sein Toyota T-Shirt. <lacht> hier auch, Pirelli und so. Yeah, ja, ja, siehst, siehst du, hier. Justin, Bruder. Und deswegen, er hat schon einen Plan davon, er weiß, was er sagt. Den muss ich mir schon zu Herzen nehmen. <lacht> genau, sein Justin, Bruder. Ja. Was soll das jetzt darstellen? Was ist das jetzt? Soll das ein Hemd sein oder was? Ja natürlich, was denn sonst? Ist das jetzt ein Hemd? Ja, das hey, kannst du unter deinem Ding, und unter deinem Anzugsjacke, kannst du das jetzt tragen. Stimmt. <lacht> <lacht> hey, also was, was soll das sein, ein Hemd? Nein, Bro, eine Badehose. Also, also ich wüsste jetzt nicht, ist das jetzt eine Jacke ist, <lacht> ist, das ein Hemd, also ich... Ein Overshirt. Das kannst du über ein T-Shirt ziehen. Oder so zurück Schau wird es für mich jetzt wieder so eine Übergabesjacke. So, hm? Aber dann die zwei Taschen wiederum, die machen es dann doch schon wieder eher zum Hemd. Das ist aber so dick wie Das hat auch kein Muster drin, sondern ist ganz einfach nochmal... <lacht> <lacht> das ist aber schon eher Bademandel-Look. Also von allem... Das da ist schon... Das Stoff ist ist schon so. Ja, so Velvet-Sachen, das ist ja schon etwas das Cringe. Die Sean-John-Bademäntel von damals waren ja auch eher. dich ne? So ja, und. Äh, äh. Also ich würde mich, also sorry, dass das jetzt <lacht> so Mach Mach Reiß, aus. Ich will ja niemanden zu nahe drehen. Aber wer das anzieht, de dem fehlen ein paar Zeune. Ähm. <lacht> <lacht> Raster. Ja. Paar Zäune am Raster. Paar Zäune am Raster, genau. <lacht> Deswegen kam das Kommentar, Alter. Ja, ja, ich habe mich ja, schon ja. gewundert, warum Der kommentiert Baden das Mann mit dem ja, ja, ja, ja. Oh mein Gott. Äh, das ist auch völlig okay. Ich meine, darüber sage ich ja nichts, wenn sie das mit Badenmann zäunen und sie. Aber die anderen. Aber da das sage ich zum Schluss noch was. Zu holen, wer läuft denn damit freiwillig rum? Ich meine, es gibt mit Sicherheit. Hä? Ja, ich meine, wenn alle so rumlaufen würden wie er, so, dann äh, wären ja alle Frauen direkt schon vergriffen, so, weil mit so einem Style das ist ganz schwer. Eier, <lacht> ah, du Scheiße. ich finde der Overacted schon ein bisschen. Also, ich bin offen für jede Kritik. Ich hol die Hose, eine graue Hose, du hast bisher noch nichts gesehen. Ach du Scheiße. angekommen? <lacht> Die Kombination, ja. Ja, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das war ich, auch ein bisschen hart, ja. Ich bin auch schon was älter, ich bin schon was älter, ja. Mhm. Wie alt denn? Wie ist das, was so Klasse, sagen? ich könnte auf jeden Fall dein Daddy sein, aber vielleicht äh, sagst du mir, wie alt dein Daddy ist und dann äh, äh. gebe ich dir Feedback, ob wir uns im gleichen Level be bewegen. Nee, wir mhm. Jetzt sind wir schon im Level-Bereich angekommen. Das ist wirklich was für 60, 70-jährige Menschen und nichts mehr für die Jugend, die er ansprechen möchte. Also wer das mit, mit, mit zwischen zwischen 14, 14 20? Ich mache muss auch. Ich sprach und das, du Bruder? Ja, ja, ja, ja. Also ich muss mal Ach Mann, Mann, Mann, es ist einfach köstlich, es ist einfach köstlich. Hose, äh, das heißt ist oder was? Aber, ähm, Aber eine Kurt als Jogginghose, allein das schon. Die Zusammenstellung ist ja schon mehr wie. Wer sagt denn, dass es eine Jogginghose ist? Das sieht doch zumindest oh, so, so Idee, aus, aus oder? Kommt auf jeden Fall. Ja, ich würde auch sagen, das es aussieht wie eine Jogginghose auf jeden Fall. Ja, also. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh. <lacht> ah, das ist so geil. Der hätte gut werden können. Aber oh. oh, da ist schon was. So nee, also komm, Bruder. Warum schneidet man das Bild denn ab und macht das nicht auf der anderen nicht auf der anderen Seite auch noch hin? Nee, also komm, Puder. Jetzt wird's echt jetzt langsam echt böse. Komm, das ist mit der Spaghetti Alter. So viel ja, das ist <lacht> na naja. Wir, wir lassen weiter mal raus. ist Gings Logo, da sieht man ja dass sie Ahnung haben, ne? Mhm. Was? Das sind die Leute abartig aus was? Was? Bitte? Okay. Warum? Was? Was? Was? Ach so, das war da drin. Ja, siehst du, geht schon wieder los hier. Ich habe gerade noch was gesagt. Schmeckt äh. mich am Arsch, Alter. Wegen was? Er ist ein junger Bursche, ist ein junger Bursche, mhm. aber und der macht sich alles kaputt. Umdesign, aber anscheinend ist, hat er ja einen guten Absatz und äh, anscheinend gibt es <lacht> wirklich viele Menschen, die sowas tragen. Oh Mann. Und, ähm, ja, dann macht er halt alles richtig. Ich würde es niemals anziehen, also ich auch nicht. Also ich, hm. Hm. Äh, hey, ich auch da wäre ich jetzt auch raus, da wäre ich jetzt komplett raus. Nicht mal die Hoodies, tut mir leid. Alter. Shit, ich wollte denen eigentlich was zuschicken, aber wenn die eh nichts anziehen würden, dann... Also selbst <lacht> ja, ja verbaut, sind. Bruder. Verbaut, Alter. Ja, jetzt kriegst du nichts mehr. So jetzt, ist rum. Ja, jetzt ist es Schade. rum. Schade. Verdammt. Also ein RAW trage ich. Ein RAW würde ich nehmen. Auf jeden Fall. Justin, es tut mir echt leid jetzt. Aber ich nehme trotzdem einen zum Waschen. Und das Gute an den RAWs ist, die sind immer verfügbar. Die, kann, die kannst du auf jeden Fall zuschicken. Ja. So Mach mal weiter hier. Ist Sonst sieht das ja wirklich aus, wie wir noch betteln hier, du Bruder. Aber ich würde es tragen, wenn du es mir zuschickst, Justin. Ah, jetzt ihr immer noch. <lacht> ah. schick's mir zu. Beim <lacht> äh, Spaghetti mit Tomatensoße essen. Da gibt es wenigstens noch ein paar Akzente auf dem weißen Hoodie. Okay. <lacht> oh Mann, Alter, wirklich das Video. Na, Gold, kann man so sagt. Einfach Gold. <lacht> 8 Likes, 31 Dislikes. Es ist zu wild. Oh Mann. Ja. Geil. Ja, war da ein das Video. Danke, Peso Boss, fürs Zuschicken. Einfach krass. So, also, meine Lieben, noch einmal für euch alle, dass ihr das noch mal versteht von meiner Seite aus. Ich rede jetzt nur von mir. Dio gibt euch gleich noch ein Feedback. Ich rede jetzt von mir. ja, Die Sache, die wir hier von Justin gesehen haben: ja. Seine neue Season, seine neue Kollektion. Ja. Wir reden hier nicht von der Qualität des Stoffes. Noch einmal das klarzustellen. Uns gefällt das Design einfach nicht, was er dahin gehauen hat. Aber das ist nur meine Meinung, ja, nicht eure Meinung. okay? Und ich habe auch in dem ganzen Video, wie ihr es sehen konntet, Weder Justin gehedet, noch habe ich ihn beleidigt, noch sonst irgendwas. Nichts, gar nichts davon. Und ich finde, Justin hat es auch sehr locker aufgenommen, das Video. Warum sollte er uns zwei Vögel auch, äh, ernst nehmen? Das würde er wahrscheinlich nicht gemacht haben. Aber er ist sehr ähm, cool geblieben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, er hätte auch anders reagieren können, hat er nicht gemacht. Aber ich muss leider Gottes sagen, Justin, falls du das nochmal sehen solltest, ähm, ich küsse dein Herzbruder aber deine Zuschauer... Ich weiß, du kannst dir die nicht aussuchen, aber das sind Menschen, die wirklich nur beleidigen können und heden können, was wir auf keinste Weise getan haben. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht mehr sagen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mich hat es gefreut persönlich, dass du auf unser Video reagiert hast. Man gibt es das schon, ja, auf uns kleinen Vögel? Ähm, Finde ich eine gute Sache, mach weiter so und ich glaube, irgendwann kommt eine Kollektion, die auch mir gefällt und dann werde ich auch zuschlagen. Okay, alles klar, Kuss, Kuss. Okay, alles klar, liebe Leute, ja, was soll ich sagen hier, ähm, auf jeden Fall extrem lustig, extrem lustig ist zu sehen, das kann man sich gar nicht vorstellen, und da fühlt man sich manchmal tatsächlich echt ein bisschen lost hier auf von seinen eigenen Aussagen, ähm, das ist schon, schon eine andere Nummer, ja? aber ich muss sagen, das Video, wir haben das zum ersten Mal angeguckt und wir haben darauf reagiert, das was man da gesehen hat, war unsere Meinung, und da haben wir das gesagt, was uns spontan dazu eingefallen ist. Das war also nicht reflektiert oder sonst irgendwas. Knallhart draus, die eigene Meinung. Natürlich ist man vom Racken ein bisschen gewohnt. Da gibt man ein bisschen mehr Gas, hauen wir ein bisschen mehr drauf. Ja, Aber das sind dann solche Sachen mit den Corona-Sachen und so. Hirnaufschmelzen, mit dem Spaghetti und so weiter. Ja, Aber ansonsten was eben so, wie wir das gesehen haben und was die Kollektion angeht, ja, das Design, das Artwork und auch wenn man das falsch verstanden hat, über die Qualität können wir nichts sagen, wir haben kein Stück davon, ja. Ich gehe davon aus, dass die Qualität gut ist, was wir von der Produktion gesehen haben und so weiter, habe ich auch im Video gesagt, das scheint alles stimmig zu sein. Das Artwork gefällt mir definitiv nicht, wird sich nichts dazu ändern. An der Stelle müsste ich mich aber noch bedanken beim Peso Boss, weil scheinbar hatte der Peso Boss ähm, das mit Justin vorgeschlagen, deshalb wurde das angeguckt, also falls Peso Boss hier nochmal reinschaut, vielen lieben Dank für die Empfehlung, dass er da live drauf reactet auf das Video, weil wie gesagt, damit haben wir als letztes gerechnet und vor allem habe ich damit als letztes gerechnet, als ich das Video zusammengeschnitten habe, Hätte ich es gewusst, hätte ich vielleicht noch ein paar positive Sachen mit reingeschnitten. Aber dann wäre es wahrscheinlich auch gar nicht vorgeschlagen worden. Von daher im Endeffekt eine ganz coole Erfahrung für uns. Ich freue mich sehr absolut. darüber, dass er darauf reagiert hat, weil ich habe gegen Justin nix. Er ist wie gesagt ein junger Mensch, Anfang 20 ja, und hat sehr viel erreicht. Und das wissen wir auf jeden Fall zu schätzen oder dass man in dem Alter so viel erreicht hat wie er. Das muss man jetzt mal nachmachen. Da können wir gar nicht mitreden. Das haben wir nicht gemacht. Und das haben wir aber um in der ganzen Reaction komplett angesprochen. Nur in dem kurzen Zusammenschnitt haben wir uns davon distanziert und nichts dazu gesagt, weil es weggeschnitten worden ist. Ja, um das mal so auszudrücken. Also von daher, überhaupt kein Hate, was Justin angeht. Und er hat sehr cool auf uns reagiert. Und ich fand es sehr amüsant, typischerweise für oh, Justin-React. Das, ja? das kann man sich gut geben. Für uns war es auf jeden Fall nochmal zehnmal lustiger, wahrscheinlich für jeden anderen, weil er auf uns reagiert. Von daher hat alles gepasst. Ja. Fürs Video sage ich jetzt hier auf, auf YouTube, Adio, dein Dio. Ja, yeah, ja yeah, du weißt Bescheid, nichts anbrennen lassen. Und bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ciao, ciao. <lacht>